<laughs> . Ich bin Charlotte Haunhorst, ich bin 25 und arbeite hier bei JETZT.de, bei der Süddeutschen Zeitung. Ich bin seit zwei Jahren auf Twitter und habe seit März dieses Jahres einen Blog gemeinsam mit meinem Großvater. Der heißt Opa Gottfried ist online und da sprechen wir darüber, wie mein 84-jähriger Großvater langsam das Internet für sich entdeckt. Die Idee entstand eigentlich schon vor längerer Zeit, weil er halt einen Internetanschluss hatte und dann hatte er mich gefragt, ob ich ihm meine Münchner Adresse mailen kann, weil Oma für mich Mützen gestrickt hätte und das habe ich dann gemacht und es hat auch funktioniert und zwei Tage später waren die Mützen da und da hatte ich schon so ein bisschen die Idee, vielleicht sollte man mit ihm mal darüber sprechen, wie er das Internet erlebt und anfangs dachte ich so ein bisschen, Opa und ich machen das halt so für uns zwei zum Spaß und stattdessen hat er nach dem ersten Blogeintrag direkt der Bayerische Rundfunk angerufen, und die Literaturagentur angerufen, ob ich nicht ein Buch darüber schreiben möchte und mittlerweile ist das Thema auch eine feste Kondomle bei jetzt.de. In diesem Blog war es zum Beispiel einmal so, dass Opa und ich uns dann aktuell über die NSA unterhalten haben. Wir denken so, was passiert, wenn ich jetzt, keine Ahnung, schlimme Sachen auf Facebook geschrieben habe und die jetzt mitlesen und die denken, was passiert, wenn die meine Krankenakte gucken. Ich habe ihm dann so meine kleine Kamera geschickt von meinem Laptop und er hat sie dann selber angebaut, was ich total beeindruckend fand. Erst war es verkehrt herum und dann hat er es richtig rumgedreht und dann sieht man so seine Großeltern im Wohnzimmer sitzen und beide winken einem zu. Und man zeigt so, das ist mein Zimmer hier in München und hier wohne ich, wo sie ja auch noch nie waren. Und das war wirklich sehr, sehr schön. Und mein Opa war schon immer so ein Tüftler, der hat immer alles auseinandergebaut, was irgendwie technisch war. Und gleichzeitig hat er halt so eine totale ironische Distanz zu sich selber. Er macht dann zum Beispiel auch Witze über seine ausfallenden Haare oder meine Oma mit ihrem Rollstuhl irgendwelche Rennen fahren könnte. Natürlich sehe ich meinen Opa ganz oft nur am Bildschirm. Wir wohnen ja 700 Kilometer entfernt. Aber wenn ich ihn dann mal besuche, dann reden wir natürlich auch über den Blog. Was glaubst du denn, warum ist die Leute so interessiert, worüber wir reden? Viele Menschen versinken in Sprachlosigkeit. Und das äh, bedauern sie. Und wenn man es denn dann doch erlebt, mein Gott, das geht ja, dann ist das vielleicht für die auch ein bisschen erfreulich. Kannst du dich noch daran erinnern, wie dein erster tweet für dich war? Gut, und es war überraschend und es hat geklappt. <lacht>